Ich denke, es kann man. Oh Gott. <lacht> du bist kein Mann. Ja. Nein. Ich von innen. Doch. Nein. Doch ist mein Mann. Von innen. Er ist von innen ein Mann. Oh, Riesen. Ding. Hä? Hey. Ich geh Tuga. Lass alle auf Tuga gehen, Junge. Noch meins. Was ist hier mal ein Ding geklaut? Ähm, ähm, ähm, ähm nehmen. Ja, ja sei leise! Nein! Ah! <lacht> okay, der Schändensberg. Komm, wir machen mal was, bitte. Nee. Komm, mal was. Dir nie. Dann wollen wir nicht teamen. Was hat ah, was getan? Baby. Hey, Ich <lacht> muss teamen! Hallo. Steven töte Chris. <lacht> äh, ja, ich Chris? Okay, ich Chris. Nein! Matti, lass teamen! Und immer wenn es in Gefahr ist, ist so. Ey, lass dich immer Ja. Dankeschön. Selber zu... Mann, wir können es aktivieren. Einfach ganz so Oh Gott, solange lange ich einfach kämpfe... Nein, du kriegst mich nie! Du kriegst mich niemals! Na! Ich hasse die Oh mein Gott. Es gibt zu viele Löcher. Ich hab Panzer! Panzer? Panzer, nein! Ich hasse ich dich, Chris! Ich hasse ich dich, du Warum ich? Tue, ich Jetzt war ich? Ja! Ihr. den Namen verwerben nicht! Oha! Ah, Panzer! Ah. Du Arschkopf! Ich hasse. Hä, wie benutze ich denn? Ich hasse diese Löcher! Hä, wie benutze ich? Los, Löscher. Du power Ich spiel nie wieder mal Bonus, ne? Hä, den gibt's ja ne? in, ne? in jedem Level. Nur im Eis-Ding gibt's immer. Du hast einfach nur zufallsbedingt. Be Bei Panzer so ist es zufallsbedingt. Deine Mom ist es zuversichtlich. Ach man, ich hasse Martin. Ich hasse Martin so sehr. Ich hasse mein Leben! Hier sind noch wenn ich den Gruf, den zerstöre. Ich will, da fall ich immer runter! Was ist das? Nein, oh. Matti, ich hatte gerade oh. das schönste Spielzeug meines Lebens. 7 geht da nicht, bitte. Bitte nicht. Und? Matti, ich hab nix mehr! Der Junge, ich, ich hasse diese immer. Löcher! Komm, mir bitte, bitte, was nicht, wann ich ne Map nehme, die diese Reihtom-Löcher hat? Oh! Ich bin ein Panzer! Oh Gott! Nein! Oh, Mati! Du Affe! Wie kann man fliegen mit dem Flug? B nee, oder V? Oh, und oh, nee, jetzt hat es mir geklaut, ne? Oh. Besser Mati als Chris. Weil Chris... Ist Hallo? Eigentlich war ich da, das um ehrlich zu sein. <lacht> Was hab ich dir gesagt? Hallo? Oh mein Gott, Nein! <lacht> Hallo? <lacht> ich, ich hab kein Möglichkeit über mehr, das Spiel zu Spiel. Er ist diese Map. Ich hasse diese Map. Und wir da werden die Börschen als nächstes nehmen. Wo kann denn 24 die Börschen sind? Nee. Ich! Ich! Ich! ich. Ach, wir müssen ihn stoppen! Junge, warum bin ich auch immer so klein? Das ist Komm her, Matti! Nein, was passiert? Warum hab ich's nicht mehr? Freunde, gelassen! Here we go! Sag mir nicht, Essen zwei! Ja! <lacht> Oh das Gott! Ah, oh, okay, das, war, das, war, das war super. ich will keine Löcher haben. Sieben, wenn du die Aufnahme siehst, weißt du warum? Ich rechte, weil ich bin dauernd mal <lacht> oh. Nein, ja. ja. Aber auch erstmal dann, erstmal dann. In den roten Röhren kannst du oh, reingehen und du kommst wieder. woanders an. Ah, okay, ich hoffe oh, nicht im den Oh ich will nicht Randomlöcher haben. Ich oh, so Löcher. Guck mal, Lieblöcher. Digga, ja. ich komm jetzt schon, ich hau. <lacht> ist Was ist du das? Hast Malone? Malone. Ey, Mati! <lacht> das ist meiner. Okay, super. Das halte ich für eine Lüge. Oh. Dankeschön. Mati, wie schafft man hier hochzukommen? Länger gedrückt halten in der Taste. gedrückt. <lacht> Guck mal so. Oh. Egal. Ja. Mati, Mati. Ey, äh, du Affe. halt weggucken, wenn du bei der Wand bist. Oh, Junge. Hä? Hä? Hm, ich hab's weggewehrt. Warte. Ey, du musst nicht einfach so machen! Ach, Chris, geh doch mal kurz weg, ich will's mal kurz machen. Ich tu's nicht! Das sei halt besser. <lacht> ich bin ja auch Tastatur in die Nur deine NO-Leash, die du von der Wii hast. Kiss! Yes. Nein, nein, nein, nein, das sind meine. Chris. Chris. Ja, Mati, ich bin immer noch hier. Du kannst doch einfach durch die Röhre gehen. Ich hab keinen Bock dazu machen. Du kannst doch einfach durch die Röhre gehen. Ich mach nicht. so sehr. Das bin ich auch. Das bin ich. Das, das war ich. Äh! Dann halt du. Also vier. Nein, Chris. Ich meine, ich sag's jetzt, alter vier. Ja, Hallo. <lacht> oh, oh. Hallo. Oh. Ja, tschüss. Chris, äh, Tuka. Nein, nein. Was denn? Was willst du jetzt mir sagen? Du stinkst nach Lauchzwiebel. Nein, nein, nicht nein, nein. Ja warte, wenn drücke. Warum werde ich die Insel wieder klein? Ich verstehe es nicht. Ich kann irgendwie nicht Wohlstand machen. Also. Erstmal hältst du dort gedrückt, wo du gegen die Wand presst. Dann hältst du das hast du gedrückt und schaust instant in die andere Richtung. Aber oh, wenn ihr auch mal weggeht. Hä, wie macht man das? Okay. Hier ich, ich Egal, kann nicht weiterlaufen. Lass dich doch mal kurz das machen. Nein, nein, nein. Mann, Mati, ihr hat mir das nicht erklärt, wie es funktioniert. Mathe. Ich gehe gleich, gleich in den privaten Tab mit 7 als mehr Kern. Wirklich, wenn du so weiter Ach, mein Gott, ey. Ah, das ist Indianer und Chinesen. Und jetzt krieg ich meine Rache. Hä? <lacht> was du ich habe die Tank bekommen. Und weißt du, was das Spiel meinte? So, nein, du kriegst die Tech doch nicht. Doch nicht. Und ich stirb's. Genau. Siehst du? Sieben, mich hab's geschafft. Ach, mach Chris, Chris Grüß, du kommst jetzt wieder. Chris. Doch, Chris, du kommst jetzt wieder, Chris. Das ist eine gute Idee. Ah. Hey, Danke aber. schon. Papistisch. Ey, die ja. Map ist nicht wahr. Deine Mom. Nein nein, nein, nein, das war eine Falle. Das war eine Falle. Also ich laufe nur rum. Oh mein Gott. Eins, zwei, drei. Oh! Marty! Aus! Oh. Marty, mein! Ja, ich bin gestorben, aber es war mein Schuld. Uh. Uh, Luca. Ah, okay. Nein. Wann <lacht> macht sie so ein dummer Sweater in diesem Game? Ich bin jetzt 24-7. Oh mein Gott, das hat mich gerettet, Mann. Dank, Mann. Uh, nein, nein. Ist Steven, ist ich doch nicht. Nein, ich, ich, ich, ich bin der Tryhard. Ich bin nur der Tryhard. Rollen. Ach come on, ich habe alle meine verloren. Luca! <lacht> okay. Aha, sogar! Nimm den Stand, Okay, gut. Ey, bis so er 7 hat, ist alles okay. Ach man, Matsi. Du würdest niemals Chris erlauben zu haben. Er hat sie niemals mit <lacht> ihm. Weil du mich immer targetest. Aha. Du hast wenigstens Dinge zu Du hast wenigstens Dinge Oh. <lacht> Wirklich, der Chris hat eigentlich Danke. Ey, könnt ihr bitte Chris verstehen? Ah, Chris, okay. Oder? Ich hab's versucht. Er hat sowieso Stern, also du hast was zum verdienen. Zwei sogar. Brief, oh, Ich bin ja, Komm her, komm ja. Ich hab's Ich hab's Ich hab's Ich so Ich so nicht. Ah. Oh Gott, das gibt's auch nicht. Geh weg? Haha. Ha. Ne? Ich hab keine Sternen, weiß Ich Ich er Rette sich vom Martin Haha. Sieben gewinnt gleich, ne? Als ob die Map so klein ist. Sieben gewinnt gleich, ne? Er braucht noch eins, der mehr sogar, würde man sagen. Zwei. Okay, aber trotzdem wäre es gefüllt mal. Geh weg. Ah! Okay, okay. Es sieht okay, bestens aus für mich. Okay, es sieht immer noch bestens aus für mich. Du, Mann, du Mati, wie du, ist also okay. Ich akzeptiere aber niemals Chris oder Massi. Oha. Rassistisch. Chris, gegen Gegenüber Nicht-Rheinländer. Äh, gegenüber Nicht-Rheinländer. Du hast Nummer, was jetzt mit Ich bin selber. ja, <lacht> <der Welt>, <lacht> Der einzige Rheinländer hier ah! ist ergeblich. <lacht> jeder hat den... Jeder in diesen... kallt oh. eine andere Nationalität, würde man so sagen. Ja, aber ich hab... Äh, hat jetzt mich nee. auf die Umstände gezogen. Lass mich durch! Okay. Ich Arbeiter! Nein, Mati, Mati, Mati, Mati! <lacht> Nein, Tugger! Hiss! Du alle verloren. Okay, äh, ich hab noch... ich hab wieder meine. Jetzt ist wieder alles gut. Aha. Ja, bitte, bitte, Mann. <lacht> Martin, Martin. Ja, oh mein Gott. Oh! Oh! Ich bin's Tim.